Ja Leute, ich bin umgezogen und eigentlich wollte ich das Ganze gar nicht zeigen. Eigentlich sollte hier einfach mal ein Banner stehen und fertig und dann hättet ihr nichts gesehen und dachtet, hä, es ist ja nichts passiert, denn ihr seht das einfach nicht, weil Hintergrund sieht genauso aus wie immer. Aber ich habe mir überlegt, nein, ich möchte dieses Video machen, denn ich muss mit euch reden. Ja, und das klingt immer sehr dramatisch, wenn man das Ganze sagt, aber ich meine das im positiven Sinne, denn es gibt einiges, was ich erzählen möchte und ja, ähm den Tee oder so und höre hier zu. Ich habe hier ein paar Notizen und werde das Ganze eben hier mal Stück für Stück durchgehen. Zunächst einmal, ja, es gibt quasi auf diesem Kanal hier eine kleine Pause. Also jetzt nicht Pause im Sinne von, es kommen gar keine Videos. Aber man merkt, es kommt ein bisschen unregelmäßiger Videos, beziehungsweise es kommen auch nicht so aufwendige Videos. Man merkt so, ja, hm, macht er überhaupt noch was oder nicht? Ja, das ist eine gute Frage, denn ja, ähm, gerade ist etwas mehr Ruhe, denn ja, ihr seht es, ne? ich ziehe gerade um, beziehungsweise bin umgezogen ähm, und allgemein ändert sich einiges. Dementsprechend, ähm, ja, habe ich natürlich nicht so die große Zeit, eben aufwendige Videos zu machen, beziehungsweise überhaupt welche zu drehen. Denn ja, eigentlich sollte diese Woche auch ein Video kommen, aber wie? Also es ist halt äh, faktisch nicht möglich. Ihr glaubt gar nicht, wie viel ich hier rumgerannt bin, um alles zu finden. Äh, die Softboxen äh, musste ich erstmal irgendwie zusammenfriemeln. Wo waren die Kabel? Keine Ahnung. SD-Karte? Was weiß ich? Ähm, ja, also dementsprechend, ja, ist natürlich klar, ähm, dass das Ganze nicht so leicht funktioniert hat und deswegen eben eine kleine Pause. Aber in der Vergangenheit gab es öfter auf dem Kanal schon kleine Pausen und ich weiß, ähm, natürlich YouTube mag das nicht, Algorithmus blablub, aber ähm, nicht desto trotz, ähm, ihr seid mega krass dabei und äh, wenn es dann wieder aufgeht und wieder aufwendige Videos kommen und ähm, mehr Sketche kommen und so ähnliches, dann seid ihr auf jeden Fall krass dabei und dann, YouTube juckt es nicht, dass ich weg war, dementsprechend habe ich da keine Angst oder so, von daher, ich mache einfach mein Ding wie immer und dann gucken wir einfach mal, was die Zukunft bringt. ja ähm, Erstmal, was will ich überhaupt hier mit dem Video aussagen? Ich will vor allen Dingen halt eben diesem Video auf jeden Fall Danke sagen. Danke an jeden von euch. Ähm, um genau zu sein, mache ich das Ganze hier schon seit 6,5 Jahren, was echt krass ist. Also wir haben bald die 7 Jahre voll. Puh, ähm, krass, äh, hätte ich niemals gedacht, dass ich das Ganze so lange mache. Ich dachte irgendwie gefühlt, es ist erst zwei, drei Jahre her, aber es ist schon eine mega lange Zeit. Und ja, es ist einfach mega schön zu sehen, wenn Namen auftauchen, die schon mega lange dabei sind. Manche sind von Anfang an dabei, was wirklich krass ist. Ich meine wirklich fast sieben Jahre. Ich meine wirklich heftig. Ähm, sei es in den Kommentaren, sei es im Livestreams dabei, manche nur in Livestreams, was auch ziemlich cool ist. Ähm, oder auch auf Discord oder ähnliches. Einfach mal Danke an aber nicht nur danke an die, die lange dabei sind, nein, auch an dich, der vielleicht gerade erst dabei ist oder eben erst seit ähm, ein, zwei Monaten dabei ist. Auch ein Riesendank auf jeden Fall an dich, denn ja, ohne euch wird das Ganze hier nicht sein. Und ich finde, man sagt das viel zu selten. Und ich finde gerade so ein perfekter Zeitpunkt. Ähm, der Kanal geht ein bisschen down, die Videos kriegen nicht so viel Aufmerksamkeit. Dementsprechend kann man einfach mal an die Leute, die treu zugucken, einfach mal Danke sagen, weil man sagt das wirklich selten, aber man ist wirklich dankbar. Glaubt mir, jeder, jeder Creator ist dankbar, auch wenn das vielleicht nicht so oft sagt, ähm, es ist einfach Dankbarkeit. Also es ist nicht selbstverständlich und es ist eh crazy, wo die Reise hingegangen ist oder wo sie noch hingehen wird. Ähm, von daher erstmal ein Riesendank an euch. Und jetzt habe ich gesagt, ja, die Leute, die im Stream sind, die Kommentare schreiben, ey, kein Ding. Du kannst ein stiller Zuschauer sein. Das ist vollkommen egal. Jeder, der zuguckt, jeder, der dabei ist, hilft. Egal, ob er schreibt oder nicht. Also fühlt euch nicht verpflichtet, Kommentare zu schreiben oder zu liken. Also müsst ihr nicht liken, aber könnt natürlich immer liken. Ähm, von daher, ja, ist natürlich guter Support, aber ähm, Support ist es auch einfach nur, das Video zu gucken. Das vergessen wir die meisten, weil auch die stillen Zuschauer sind extrem wichtig. Ähm, nicht nur die Lauten zählen, sondern auch die stillen zählen. Eben. Ähm, ja, dann kommen wir zu weiter. Ähm, ja, mein Content hat sich allgemein ein bisschen geschiftet. Das muss ich zugeben, früher habe ich sehr viele ähm, aufwendige Videos gemacht. Ich war an sehr vielen Locations, quasi jedes Video hatte eine neue, neue Location. Ich war hier, ich war dort, ich hab, bin extra zu Drehorten gefahren, ähm, habe mich mit Leuten zusammengesetzt, die mir geholfen haben, war eine richtig coole Zeit. Ähm, ja, aber das Ganze sieht man jetzt nicht mehr auf meinem Kanal. Das Einzige, was man eben sieht, ist mal... Auf Events oder so. Aber generell sieht man das Ganze eben nicht mehr so. Und naja, was soll ich sagen? Woran liegt das Ganze? Naja, natürlich ähm, braucht das alles sehr viel Zeit, ähm, eben so viele Drehorte und Ähnliches zu haben. Und ja, jetzt gerade, wie gesagt, Umzug. Äh, Zeit ist eben nicht da. Ähm... Von daher ähm, ändert sich halt einiges. Und natürlich muss man sagen, ähm, ja dass Anfang 2020 es sehr schwer war, irgendwo ähm, ja, hinzufahren oder ähnliches. Äh, wer hätte es gedacht? Von daher ähm, ist das auch ein bisschen, musste ich mein Content ein bisschen shiften. Ähm, ich habe mich ein bisschen rumprobiert. Ich probiere mich allgemein gerne aus. Man merkt hier, ich habe nur sehr wenig Formate, die ich wirklich konstant durchziehe. Ähm, ist es ist eher so, dass ich halt dort was ausprobiere, hier was ausprobiere. Das ähm, Gelernte woanders wieder anwende oder so. Ähm, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und das werde ich auch nicht verlieren. Das wird in Zukunft auf jeden Fall auch kommen. Ich werde wie immer mich weiter äh, ja, eben ausprobieren und eben gucken, wo die Reise hingeht. Das macht mir mega Spaß. Und ja, ähm, auch Drehorte und ähnliches wird es in Zukunft wieder gehen. Ähm, wie gesagt, YCS London, ich wäre gern dabei gewesen. Umzug, hat äh, nein gesagt. Aber allgemein, ne? Turniere kommen, man kann da richtig cool Qu Content machen. Man sieht das immer, wenn man dann auf meinen Kanal sieht: hm, da war eine deutsche Meisterschaft und danach kommen wir irgendwie vier, fünf Videos. Oh, der hat da ja nicht viel gedreht. Ja, ich liebe es, auf Events zu drehen. Ich liebe es, mit anderen was zu drehen. Ähm, aber es geht halt eben nicht so einfach. Vor allen Dingen halt eben nicht jetzt hier so, also ja, in, im Raum so. Und genau deswegen, äh, ja, äh, habe ich halt einiges geändert. Äh, Sketche auch gemacht, die halt in einem Raum funktionieren. Und nicht nur irgendwie an einer Location oder eben in einer Turniersituation, sondern halt eben auch einfach eben im Zimmer. Aber in Zukunft, wie gesagt, wird es auch wieder Sketche geben. Gab es ja auch in der Vergangenheit wieder. Aber jetzt gerade eben nicht. Aber National Time und was da noch alles kommt. Ich bin ready, ich bin sowas von ready und ich habe viele Videodaten und ich will die ganze ähm, ja, Sachen auch durchziehen. Ähm, naja, okay, habe ich jetzt mal viel erzählt. Jetzt geht's weiter, denn ähm, der nächste Punkt ist, ich habe gerade Bock auf Yu-Gi. Ähm, das klingt ironisch, weil, ja, man sollte Bock auf Yu-Gi haben, wenn man einen Yu-Gi-Kanal hat und aktiv Yu-Gi-Oh! spielt. Dann sollte man auf jeden Fall Bock haben, eben Yu-Gi zu spielen. Ähm, ja, aber ich habe jetzt wirklich Bock auf Yu-Gi. Und ich meine damit nicht irgendwie explizit das TCG, sondern wirklich Yu-Gi-Oh! an sich. Ich liebe einfach das Spiel. Ich liebe einfach den Kosmos. Ähm, sei es äh, Master Duel, Speed Duel, Duel Links, TCG. Ich liebe alles. Ähm, die viele von euch wissen, äh, in Streams, bin ich auch sehr vielseitig, äh, vielseitig vor allen Dingen, ähm, Unterwegs Und ja, ich, ich habe gerade Feuer in mir zum Spiel. Wie denn je, würde ich fast sagen. Ich habe so richtig Bock wieder aufs Spiel. Man glaubt es kaum. Viele sagen gerade, mmm, Yu-Gi-Oh! ist langweilig, Yu-Gi-Oh! gefällt mir nicht. Ähm, ja, bei mir ist genau das Gegenteil. Ich habe ultra Bock gerade aufs Spiel. Ähm, ultra Bock auf Yu-Gi-Oh! Und ähm, ja, dementsprechend äh, ist natürlich sehr gut. Gerade, wenn man eben Content dafür machen will. Naja, ähm... Wo wird die Zukunft sein? bzw. wo geht die Reise hin? Ähm, naja, wie gesagt, ne? jetzt ist gerade ein kleines Tief. Das wird auch erstmal so bleiben. Aber es wird dieses Jahr auf jeden Fall noch viele krasse Sachen passieren. Auch sehr viel coole Sachen passieren. So viel kann ich schon sagen oder will ich nicht mehr sagen. Denn es ist immer so, wenn man etwas ankündigt groß, von wegen so... Boah, im Sommer gibt es das krasse Event, also jetzt nur das Beispiel, ne? ähm, dann erwarten alle, dass im Sommer das passiert. Äh, warum ankündigen? Warum nicht einfach machen? Und das, mir äh, klar, ich tease euch jetzt hier unnötig an und ihr denkt euch, oh, bitte erzähl doch mehr, aber nein, Leute. Es ähm, weiß, es wird einiges kommen, aber ich erzähle eben doch davon nichts, wie immer. Es kommt, wenn es kommt. Ich will mich damit selber nicht unter Druck setzen und ich will euch nicht enttäuschen. Denn manchmal passieren Dinge eben, ja, manchmal passieren die Dinge anders, als man erwartet und dann kann man das Ganze vielleicht gar nicht umsetzen, beziehungsweise äh, die Gegebenheiten stimmen noch nicht, man muss das Ganze verschieben und dann enttäuscht man euch. Also lieber nichts Großes ankündigen, sondern nur sagen, keine Angst, es kommt auf jeden Fall was. Ähm, ja, und in diesem Video wollte ich das auch nochmal sagen, weil ich finde es passt gerade, weil, ja, wann kann man das sagen? Am Ende eines Videos, eines Sketches? Nein, natürlich nicht. Ne? Man muss es natürlich hier sagen, ähm, warum nicht hier am besten, wenn man eben gerade eben direkt äh, mit euch spricht, von daher. Ja, ähm, ich würde sagen, zusammenfassend, ich habe viel geredet. Zusammenfassend kann man sagen, ähm, ja, es ist gerade ein kleines Down, so wie öfter. Gefühlt habe ich jedes Jahr sowas. Also wo der Kanal etwas weniger aktiv ähm, Videos kommen, weniger Streams kommen, ja, Und jetzt haben wir gerade wieder das Steves, aber ihr wisst, das Tief heißt nicht, ich bin weg oder hab keinen Bock mehr. Nein, es sind einfach dann die privaten Gründe. Dementsprechend, ähm, ja, Umzug ist bald fertig. Äh, ja, Banner und so muss noch alles gemacht werden. Aber wenn das alles geschafft ist, dann kommen auch wieder Livestreams. Also, ich äh, freue mich auf jeden Fall. Und ja, ich habe viel geplant. Wie gesagt, Sketche, aber auch informative Sachen. Ich will auch noch mal zum Judge-Format auf jeden Fall noch was machen. Nur mal probieren. Äh, falls Judge euch äh, das Format euch nicht gefällt, dann kann man es immer noch sein lassen. Ne? Muss ja alles nicht sein. Wie immer, ich habe Spaß an jeglich Art von Videos. Sei es informativ, sei es Comedy, sei es Duelle, sei es Sketche oder ähnliches. Also ich habe Lust, ähm, mir macht alles Spaß und ich kriege mich da einfach noch euch, ähm, was euch ihm gefällt. Ihr könnt doch mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollen würdet in Zukunft. Und wie gesagt, keine Garantie, dass es das dann auch kommen wird. Ne? Ähm, aber keine Angst, Comedy wird auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Ich habe eine Unmengelange-Liste an äh, ja, Ideen, die ich noch umsetzen will. Und das ändert sich irgendwie nie. Die wird gefühlt immer länger. Ähm, und ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal alles umsetzen kann. Ich bin guter Dinge auf jeden Fall. Und ich werde auf jeden Fall dieses Jahr einiges davon umsetzen. Und freue mich auf jeden Fall. Ja, und ich habe Bock, wie gesagt. Und ein Riesendank an euch. Danke für euren Support, vielen, vielen Dank, man sagt es wirklich zu wenig, ich habe das im Video jetzt schon sehr oft gesagt, aber es ist wirklich, man sagt es viel zu, viel zu wenig und ich bin euch wirklich, wirklich dankbar, dir, dir, dir und auch du, ähm, ja, ich bin euch wirklich dankbar, es ist mega nice und ich freue mich auf die Zeit mit euch und die Zukunft und es wird nice und ich hoffe, der eine oder andere hat dann vielleicht am Ende ein kleines Lächeln auf, äh, im Gesicht oder eben hat eben vielleicht seine Langeweile einfach vertrieben, wer weiß, die Gründe sind ja vielseitig, ich hoffe einfach, dass euch das Ganze eben gefällt. So, ja, das war der kleine Monolog, den ich einmal loswerden wollte. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.